Die Situation für Familien, vor allem, wenn beide arbeiten, ist echt stressig, vor allem, wenn man Schulkinder und Kita-Kinder gleichzeitig hat. Das heißt, man muss einerseits Lehrerin sein und andererseits die Kinder betreuen und dann am besten noch äh, gleichzeitig arbeiten. Das ist eine Situation, die eigentlich nicht möglich ist. Gut ist, dass es äh, teilweise von Arbeitgebern ja schon wirklich gute Unterstützungen gibt, also Stichwort Sonderurlaub. Aber wenn man das nicht hat, wenn man kein Entgegenkommen vom Arbeitgeber hat, dann ist es eigentlich unmöglich, als Familie die Situation äh, zu managen, weil man kann schlichtweg eine Illusion, äh, Homeoffice und Homeschooling, und Kinderbetreuung gleichzeitig zu machen. Wir haben gefordert, dass, ähm, wenn jetzt das wirtschaftliche Leben sukzessive weiter hochgefahren wird, dass Kinder und Familien den gleichen Stellenwert brauchen. Es kann nicht sein, dass ähm, einerseits sich Trauben vor Eis bilden und andererseits wir leere Spielplätze haben, insbesondere in Städten wie Freiburg, wo Familien in der Regel in kleinen Wohnungen wohnen, keinen eigenen Garten haben, müssen wir die öffentlichen Grünflächen wieder unter Hygienebestimmungen öffnen. Wir müssen alleinerziehenden Kindern, die zum Beispiel in Flüchtlingswohnheimen wohnen, wo einfach Lernen zu Hause eine Illusion ist, hier müssen wir flexible und kreative Lösungen finden, dass wir zum Beispiel stundenweise ähm, den Kindern wieder ermöglichen, in die Schule oder in die Kita zu gehen, um für die Kinder, aber auch um die Eltern zu entlasten. Und wir haben jetzt viele öffentliche Gebäude, die leer stehen, Sporthallen, Sportflächen. Wir wollen, dass diese Flächen kreativ und flexibel unter den Hygienebestimmungen genutzt werden im Interesse der Kinder und um die Familien und Eltern in dieser wirklich schwierigen Situation zu entlasten, weil es ist eine Illusion, dass man Arbeiten, Lernen und Kinderbetreuung gleichzeitig zu Hause managen kann.